In den letzten zehn Jahren habe ich zweimal Hartz IV beantragt. Was ich da Positives, aber auch Negatives erlebt habe und ob nicht das bedingungslose Grundeinkommen doch eine bessere Alternative ist, darüber möchte ich heute mit euch reden. Fangen wir also mit meinem ersten Hartz-IV-Antrag an. Ich war Referendar. Da ich aber keine Lust mehr hatte, so zu unterrichten, in diesem System zu unterrichten, es hat mir einfach nicht gefallen, ich, es gab einfach zu viele Dinge, die mir widersprachen als Lehrer, habe ich gesagt, okay, ich kündige und suche mir einen anderen Job. Was ganz Normales. Also das passiert ja eigentlich alltäglich, dass Menschen sagen, okay, ich mag den Job nicht mehr, ich kündige, ich suche mir was Neues. Da man aber als Beamter nicht in die Arbeitslosenversicherung einzahlt, ist man quasi gleich auf Hartz IV angewiesen, wenn man kündigt. Man bekommt kein Arbeitslosengeld 1. Aber ich war mir sicher bzw. ich wusste, ich bin Akademiker, ich habe was drauf, ich werde schon irgendwie einen Job finden, das sollte kein Problem sein. Aber ich brauche einfach ein bisschen Hilfe, damit ich für ein paar Monate über die Runden komme. Also habe ich mit der netten Sachbearbeiterin im Jobcenter einen Termin ausgemacht. Ich hatte alle meine Dokumente dabei, ich hatte den Antrag dabei, was man alles eben so hat, Ausweis, Kontoauszüge und so weiter. Und ich dachte mir, gut, gehe ich dahin, erzähle meine Geschichte, ich werde auf Verständnis stoßen, das Geld bekommen für ein paar Monate und dann ist auch wieder gut. Ich komme also rein in dieses Jobcenter, alles total gechillt, kaum was los, alles total nett, ruhig dort gewesen. Ich dachte mir, super, gehst dahin, klopfst an die Tür. Es war einfach der Zeitpunkt für diesen Termin gekommen, ich gehe da rein, da sitzt dann eine Frau mir gegenüber, irgendwie mittleren Alters, scheint auch erstmal ganz nett zu sein. Und ja, dann fragt sie mich, was ich hier mache, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, eben Hartz IV zu beantragen. Ich habe ja meine Geschichte erzählt, dass ich eben meinen Job gekündigt habe, dass man da eben gleich Hartz IV beantragen muss, eben wenn man da gekündigt hat. Und dann, ja, dann, dann ging es los. Das war ja wirklich sehr spannend. Also dann war die Frau wirklich ähm, sofort irgendwie aufgeregt, aufgebracht. Ich kann das gar nicht so einordnen. Auf alle Fälle war sie dann gleich, ähm, ja, wie können Sie nur irgendwie? So Kunden wie Sie haben wir sowieso ganz selten hier. Ähm, was machen Sie eigentlich hier? Warum sind Sie nicht bei Ihren Eltern untergekommen? Ähm, sind Sie sicher, dass Sie das wollen? Wow. Und dann dachte ich erst, okay, ähm, das ist so persönlich, vielleicht habe ich gar keine Eltern mehr oder was auch immer die Gründe sind, warum ich jetzt da bin. Eigentlich geht sie das doch gar nichts an. Ich bin gerade in einer Situation, wo ich Hilfe brauche. Natürlich, klar, ich bin da selbst reingeraten, aber ich weiß, ich bin da auch schnell wieder raus. Ich brauche wirklich nur für eine kurze Zeit etwas Hilfe. Dass es dann gleich so persönlich wird, das wusste ich natürlich nicht. Und es wurde noch viel persönlicher. Also es war wirklich, ich wurde mehr oder weniger von Anfang an angegriffen. Man hat äh, mir gleich zu verstehen gegeben, dass ich nicht wirklich willkommen bin, da frage ich mich, wie ist das mit den anderen Kunden, Ja, wenn sie schon sagt, ja, so Leute wie Sie haben wir selten hier, ich weiß gar nicht, was ich mit Ihnen anfangen soll. Also sie konnte mir übrigens auch nicht wirklich bei einer Jobsuche helfen oder so, also dafür war sie total ungeeignet, beziehungsweise wahrscheinlich auch das System ungeeignet. Ich habe ihr gesagt, ich will Richtung technischer Redakteur gehen, konnte sie überhaupt nichts mit anfangen, auch damals hat das System dazu nichts gefunden, also irgendwie ja, war da tote Hose. Aber ich wusste, okay, ich für mich werde schon einen Job finden, ich suche mir was und dann, und dann ist gut. So, und dann ging es weiter. Dann hat sie ähm, ja, mir gesagt, was sie alles benötigt, welche Papiere. Dann habe ich ihr die Papiere ähm, hingelegt und dann hat sie sich die Papiere angeschaut. Und dann hat sie meine Kontoauszüge gesehen. Und ich denke mir halt, ja gut, ich, das Verrückte ist ja, man muss ja da nachweisen, dass man nichts hat. Ja, man muss viele Dinge nachweisen, dass man sie nicht hat. Das ist ganz äh, crazy irgendwie, aber gut, ich habe ihr gezeigt, ich habe einfach kein Vermögen. Ich habe da nichts. Nach ein Jahr Referendariat hast du halt kein Geld. Logisch. So, und dann hat sie sich diesen Konto angeguckt und ich dachte mir, Mensch, ich habe ja nichts zu verbergen, was will sie da schon großartig sehen? Und dann war die in wenigen Sekunden wahnsinnig aufgebracht, als hätte sie sonst was gefunden, ja als hätte sie irgendwie einen wahnsinnigen Fall gelöst. Ähm, was ist denn das? Was ist das? Äh, und dann hat sie dann auch ein paar Eingänge, Geldeingänge gezeigt, weil ich tatsächlich in der Vergangenheit, in der näheren Vergangenheit, ähm, ein paar Dinge bei Ebay verkauft habe. Ich habe einfach ein paar CDs, DVDs, alte Sachen irgendwie verkauft, weil man ja digital wurde und ich dachte mir, okay, ich brauche das Zeug nicht. Da waren dann irgendwie Beträge drauf auf dem Kontoauszug, drei Euro, manchmal auch vielleicht auch 30 Euro. Ich habe einfach ein paar Sachen verkauft. Mein Gott, war die aufgebracht. Ja, Das müssen wir beobachten. Das, das, das geht so nicht. Ja, Das kann ja nicht sein, dass da regelmäßig bei Ihnen Geld reinkommt. Machen Sie das etwa professionell. Und ich dachte mir, Wahnsinn, also ich habe ihr doch gerade erklärt, was das ist ja und ich kann auch jetzt damit aufhören für die paar Monate, wenn ich Hartz 4 bekomme, dann kommt da eben kein Geld rein. Also deswegen werde ich jetzt auch nicht verhungern, wenn das dann nicht dazu kommt. Ja, nee, also das geht nicht, das müssen sie abstellen, das ist das geht überhaupt nicht. ja Da war sie wirklich richtig aufgebracht und ich dachte mir, wow, wow, wow, also ähm, ich versuche ja immer schön diplomatisch und ruhig zu bleiben. Da musste ich echt dran denken, wie ist das mit anderen Menschen, ja, die, die da reinkommen, die vielleicht viel verzweifelter sind als ich, ja, und die dann sowas ähm, vor den Latz geknallt bekommen, ja. Ich wusste einfach, ich war selbstbewusst genug und wusste, ich brauche jetzt einfach nur kurz Hilfe, ich bin da nur ein paar Monate und dann bin ich auch wieder weg, ja. Aber was ist mit Menschen, die einfach längerfristig Hilfe brauchen, die wirklich Hilfe brauchen, ja, ähm, wenn die schon so angegangen werden, dachte ich mir, wow, krass. Tja, und dann ging es gleich weiter. Noch bevor ich quasi diesen Antrag abgeben konnte, noch bevor ich einen Cent bekommen habe, hieß es gleich, ja, und Sie müssen in diese Maßnahme. Sie müssen in diesen Kurs, wo Sie lernen, wie Sie Bewerbungen schreiben. dachte ich, okay, brauche ich jetzt nicht. Habe ich erst vor kurzem meinen Schülern beigebracht, wie das geht. Aber gut, wenn es denn sein muss, ist ja kein Thema. Dann gehe ich da halt hin, äh, um das Geld zu bekommen. Und diese Frau hat mir sofort mit einer Kürzung gedroht. Also ich hatte, wie gesagt, noch nicht mal einen Cent bekommen, noch gar nicht richtig erklärt, was Sache ist kam sie gleich mit Kürzung. Ja, wenn sie da nicht hingehen, dann wird ihnen gleich gekürzt. Und ich dachte mir, Frau, also was was habe ich denn jetzt verbrochen? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe doch gesagt, ich gehe dahin. Ja, Das sind dann irgendwie zwei, drei Tage, Stunden gewesen, Kurse gewesen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ähm, die waren natürlich total überflüssig für mich. Ja, ich bin da hingegangen, dann hat einer erklärt, wie man einen Rechner einschaltet und wie man eine Bewerbung schreibt. Und dann saßen halt noch ein paar Leute drumherum und es war absolut überflüssig, dieser Kurs. Ähm, hätte man sich speziell auf bestimmte Personen eingelassen, die das wirklich brauchen, die man vielleicht begleiten kann und sagen kann, so, und jetzt schreibe ich mit dir zusammen die Bewerbung, das wäre super gewesen. Am Ende stand ich mit dem Dozenten oder wie auch immer der Person da vorne mit dem Typen, der das gemacht hat und habe den anderen eben auch geholfen und erklärt, wie, wie man so eine Bewerbung schreibt. Aber da waren genauso Leute drin wie ich, die natürlich total unterfordert waren und natürlich wussten, wie man eine Bewerbung schreibt. Also es war, keine Ahnung, es war einfach irgendwie eine Maßnahme, dass man da irgendwie reingequetscht wird. Bürokratie ist ja auch okay, ist ja egal, ist ja gut. Man ist ja arbeitslos, also hat man ja in dem... Zeitpunkt nichts zu tun, kann man ja hingehen, ist ja jetzt kein Problem, ja aber dann gleich so angefahren zu werden, dass man dann gleich gesagt bekommt, das wird gleich gekürzt, wenn sie da nicht hingehen, puh, also wie gesagt, es gibt da Menschen, die reagieren wahrscheinlich nicht so diplomatisch wie ich. Dann habe ich dieser Frau erzählt, ich habe bereits ein bezahltes Praktikum nebenbei. Das heißt, ich brauche ja gar nicht den vollen Betrag. Ja, Ich brauche wirklich nur, am Ende waren es, glaube ich, irgendwas zwischen 300, 400 Euro, die ich bekommen habe, damit ich einfach über die Runden komme, damit ich weiterhin meine Miete bezahlen kann und so weiter. Und da dachte ich, Mensch, das ist doch ein positiver Punkt. Dann werde ich vielleicht ein bisschen unterstützt oder ich kriege irgendwie ein bisschen positives Feedback. Und dann war gleich wieder Stress. Wie viel bekommen Sie da? Was ist das? Und überhaupt? Und warum machen Sie das? Ähm, pff, ja, ich dachte, ich, ich komme da wirklich toll vorbereitet rein, ja, alles ist super, alles ist gut. Man sieht, dass ich jetzt ähm, Bock habe, was Neues zu machen und nicht ihr persönlich sogar auf der Tasche liegen werde, mit Sicherheit nicht. Ja, ich dachte mir, alles ist gut. Nein, das wurde sofort wieder runtergemacht. Ja, also was machen Sie da, zeigen Sie her, was kriegen Sie dafür? Ich habe 450 Euro gekriegt, also klar, die werden natürlich angerechnet. Ähm, ja, also es war wirklich von Anfang bis Ende, bis ich da rausgegangen bin, tierisch äh, ja aufreibend war das ja ähm, ich habe wirklich versucht mich halt eben die ganze Zeit zu beherrschen das ist ja das verrückte ne? weil du weißt ja ähm, du willst ja von dem was du willst ja Geld du willst ja dass du irgendwie über die Runden kommst also hältst du am besten die klappe ja und das ist das ist richtig fies wenn du weißt okay da oben sitzt einer der entscheidet dann einfach ähm, so ein bisschen willkürlich hatte ich auch das gefühl ähm, was du bekommst und wie das ganze halt so abläuft und ich dachte mir halt auch wenn ich da schon hinkomme mit meinem, ja, mit meinem Studium ähm, als Akademiker, mit meinem ähm, allem, was ich vorbereitet habe und mit meinem ja, Enthusiasmus und ich will was machen, ähm, wie geht die dann ähm, Leute an, ähm, die vielleicht in einer schwierigeren Phase stecken als ich, ja, die vielleicht noch Familie haben, Kinder haben, die sie ernähren müssen und so weiter. Wie geht diese Frau dann mit diesen Menschen um, habe ich mir gedacht. Das, das, die kann doch nicht genauso mit denen umgehen. Ja? Das, das, ist ja, das ist ja Wahnsinn, da kommst du ja kommst du ja wirklich gleich mit richtig negativen Gefühlen da raus. Also dieses erste Mal war tatsächlich eine verdammt negative Erfahrung. Also ich bin der Meinung, es hätte nicht so sein müssen. Und das zeigt auch mein zweites Mal, Jahre später, kam ich in eine ähnliche Situation, musste ich wieder für einige Monate Hartz IV beantragen. Da lief es ein bisschen anders, glücklicherweise. Ich bin da hingegangen, wieder, ich glaube sogar dasselbe Jobcenter, aber ein junger Mann, ungefähr in meinem Alter, hat mich da bedient um, ich habe ihm wieder meine Geschichte erzählt, er war auch ein bisschen so drauf von wegen, ja was machst du denn eigentlich hier, also kannst du nicht irgendwie bei deinen Eltern unterkommen. Anscheinend ist das irgendwie so, so Standard um, für Leute wie mich oder wie auch immer, um, also, dass man mich loswerden will. Um, ich habe gesagt, ich brauche jetzt einfach Hilfe. Das sind jetzt wieder, schon wieder ein paar Monate, die ich überbrücken muss, wie beim ersten Mal. Um, hilf mir, ja. Um, und dann habe ich ihm erzählt, wie es auch beim ersten Mal abgegangen ist und dann hat er gelacht. Und da musste er lachen, dass man mich in so eine, so eine Maßnahme reingesteckt hat. Und er meinte, was für ein Blödsinn. Und was die Frau da mit mir gemacht hat, das kann er überhaupt nicht nachvollziehen. Also es hat ihm gar nicht gefallen. Er hat auch versucht, mir ein bisschen zu helfen. Hat geguckt, ob er irgendwie einen Job für mich finden können. Hat auch kein Glück gehabt. Er meinte dann auch, okay, technischer Redakteur kennt er sich jetzt auch nicht so aus, was man damit macht. Also das habe ich noch verfolgt, dieses Ziel damals. Naja, aber es war deutlich freundlicher, deutlich angenehmer. Er hat gesagt, Junge, mach einfach oder... Er hat zu mir dann gemeint, machen Sie einfach, wie Sie denken, ich weiß, Sie kriegen demnächst wieder einen Job, kümmern Sie sich einfach in aller Ruhe darum, dafür ist es gedacht, also so ist es ja gedacht, machen Sie einfach mal und geben Sie mir Bescheid, wenn Sie so weit sind, wenn Sie was Neues haben. Natürlich bin ich da ganz anders rausgegangen als beim ersten Mal, ich hatte ein bisschen Bestätigung bekommen, dachte mir, ja, guck mal, ich, ich versuche ja was zu ändern, ich will ja nicht auf der Tasche liegen, ich mache ja was. Also habe ich auch ein bisschen Bestätigung bekommen, dass das in Ordnung ist und alles ist gut und es wird auch alles wieder gut. Da gehst du ganz anders raus, ja? da gehst du positiv raus. Und dann dachte ich mir, super, jetzt kann ich mich um einen Job bewerben, ich weiß ja, was ich will, in welche Richtung ich gehen will, ich brauche da keine Hilfe, kriege ich schon hin. Nach ein paar Wochen, man hat ja regelmäßig Gespräche, bin ich dann zu diesem jungen Mann wieder hingegangen und habe mit ihm gesprochen, ja, es ist natürlich nicht so einfach. Aber ich habe gesehen, die Arbeitsagentur, Jobcenter bietet auch Kurse an, also sie bezahlt auch Kurse. Kann ich da nicht einen machen? Kann ich da nicht zum Beispiel diese, diesen Kurs für die technische Redaktion machen? Und dann kam aber leider der Einwand, naja, Sie sind ja kein hoffnungsloser Fall, also kriegen Sie das nicht. Ganz simpel, ganz einfach, wird nichts. Man hat mir dann tatsächlich irgendwie so einen Selbstständig-Kurs angeboten, ja, den habe ich dann gemacht für Selbstständige, wie man selbstständig wird und so, ganz nett. Hat mir am Ende nicht viel gebracht, es war wirklich gut, gut gemacht, der Kurs, aber ich wollte eigentlich in diese technische Redaktionsrichtung. Jahre später, jetzt erst vor kurzem, habe ich gelernt, eine Kollegin von mir, der ging es ähnlich eine Zeit lang, sie hat genau den gleichen Vorschlag gemacht, hätte gerne diesen Kurs gemacht, zack, hat sofort diese Bewilligung bekommen, hat den Kurs bekommen, ist dahin gegangen, alles wunderbar. Da frage ich mich halt schon, was da passiert. Also ich hatte ja gesagt, beim ersten Mal kam mir alles schon sehr willkürlich vor. Ja? Also diese ähm, Sachbearbeiter scheinen irgendwie so ein bisschen auf so einem Thron zu sitzen, so ein bisschen die Könige, Götter zu sein. Und ähm, so wie denen irgendwie ein Furz quer sitzt, so entscheiden sie dann entsprechend. Also so habe ich wirklich das Gefühl jetzt gehabt. Auch mit den äh, ja, Erzählungen, die ich von anderen Leuten mitbekommen habe. Man ist absolut abhängig von dem guten Willen oder auch, ja, schlechten Willen, bösen Willen, will ich jetzt niemandem unterstellen, aber es gibt eben Erfahrungen ähm, von diesen Personal-Sachbearbeitern. Ja, ähm, und das, das finde ich halt schon etwas merkwürdig, also dass das so willkürlich zu sein scheint zumindest für mich, ähm, dass der eine sagt, nee, das geht nicht und der andere sagt, ja, super, machen wir sofort. Also, pff, das ist unschön, das, das, hat mir, das hat mir nicht gefallen, das hat mich jetzt nicht ähm, schwer verletzt oder so, alles in Ordnung. Aber im Nachhinein ähm, habe ich mir da schon Gedanken drüber gemacht, was das eigentlich soll, ja, dass Menschen so behandelt werden. Vielleicht stellt sich jetzt auch die Frage für einige von euch, ja wie ist denn das jetzt mit Hartz IV? Kann man davon leben? Wie, wie läuft das? Ja? Ähm, wie gesagt, ich habe ähm, teilweise noch ein Praktikum gemacht, ein bisschen Geld dazu verdient, hatte dann vielleicht 100 Euro mehr ähm, über als normal mit Hartz IV. Ähm, aber es ist natürlich sehr, sehr wenig Geld. Du kriegst die Wohnung bezahlt, dann hast du halt noch ein paar Euro, im Moment sind es 436 oder irgendwie sowas, ähm, die du halt zum Leben hast. Und genau das ist es ja eigentlich. Ich war bzw. bin jung, gesund, habe keine Kinder, habe keine Schulden, habe keine Kredite, habe kein Auto. Wenn das so ist, dann kann man mit Hartz IV überleben. Das geht. Ja? Aber viel mehr muss man sich da auch nicht vorstellen. Also es ist wirklich dafür gedacht, dass man einen gewissen, einen gewissen Zeitraum überbrückt, eben bis zum nächsten Job, aber mehr auch nicht. Also wenn ich mir vorstelle, wie ich jetzt lebe, wie ich vorher gelebt habe, dass ich ja eine gewisse Auswahl gerne hätte, was ich mir zu essen kaufe, dass ich mir auch mal besseres Essen leisten kann, ja, also anständig produziertes Essen oder Klamotten, die eben, die ich nicht in Billigläden kaufe, dass ich sage, okay, ich gebe einfach mal ein paar Euro mehr aus, damit die Sachen auch länger halten. Das ist einfach nicht möglich mit Hartz IV. Schon gar nicht, ähm, eben wenn du dann doch nicht gesund und jung bist und keine Kredite hast, also wenn du wirklich Schulden hast, wenn du vielleicht auch Kinder hast, Familie zu ernähren hast, klar kriegst du dann noch ein paar Euro mehr, aber. Geil ist das nicht. Also es ist jetzt wirklich vom, von Monat zu Monat sich hangeln. Das habe ich auch damals schon gemerkt. Es reicht halt gerade so bis zum Ende des Monats. Und dann bist du froh, wenn du auf dem Konto siehst, dass da wieder Geld drauf ist. ja, Dass du wieder ein bisschen was ausgeben kannst. Und dann denkst du dir am Anfang vielleicht auch, oh, und jetzt kaufe ich mir was Schönes äh, am Anfang, weil ich wieder Geld habe. Mein Eindruck von diesem System insgesamt ja, ist nicht besonders positiv. Ich will sogar so weit gehen, dass ich sage, es ist verdammt negativ. Ehrlich gesagt, wenn ich sehe, was mir passiert ist, wenn ich höre, was anderen passiert. Und was mir passiert ist, ist ja noch, ist ja quasi eine Lappalie im Vergleich zu dem, was man alles so sonst hört und liest. Aber wenn ich merke, dass da so eine Willkür da drin steckt, ja, dass die Sachbearbeiterinnen, Sachbearbeiter im Prinzip alles Mögliche entscheiden können, wie sie gerade Bock haben. So kam das zumindest für mich rüber. So habe ich das erlebt. Dann, dann ist das kein vernünftiges, anständiges System, von dem man ähm, abhängig sein möchte. Ja, es, ist, es ist wirklich... Schlimm, wenn du zum Beispiel auf solche Personen triffst, wie diese Frau im ersten Beispiel, ähm, und du hast dann vielleicht ein Päckchen mit dir zu tragen, ja, du hast es wirklich schwer. Nicht so einfach wie ich, ich komme da hin und sag, so, oh, komm, ich krieg demnächst, ich einen neuen Job, alles ist ja gut. Ähm, da gibt's einfach Menschen, die haben's viel, viel schwerer als ich, ja, und die brauchen wirklich Hilfe. Und da finde ich das einfach wahnsinnig schwierig, so ein System. Wenn jemand von oben herab gleich ähm, auf dich draufdrückt und sagt, na, na, na, so geht's aber nicht, ja? also ich, ich kam mir die ganze Zeit, gerade bei dieser Frau, ähm, ja, von oben herab angesprochen, tatsächlich irgendwie auch ein bisschen erniedrigt, herabgewürdigt, herabgestuft irgendwie, ähm, nicht auf ihrer Stufe, nicht auf ihrer Ebene. Ich kam mir wirklich vor wie, ähm, ich bin jetzt äh, von ihrer Gnade sozusagen abhängig. ja Und äh, diese Drohungen, die gleich auch kamen und so, das schüchtert natürlich ein. Ähm, das, das gibt kein gutes Gefühl, ja, gerade wenn man sich in einer Zeit dieses Umbruchs befindet, ist das einfach sehr unanständig, was da passiert und was da passiert ist. Und wir müssen mal an die Menschen denken, denen es, wie gesagt, tatsächlich schlechter geht als mir, als vielen von euch. Menschen, die vielleicht auch in einem ja, Lebensabschnitt angekommen sind oder an einem Punkt im Leben angekommen sind, ähm, wo auch tatsächlich das Ausfüllen dieser Anträge zu viel ist. Ja, das gibt's. Manche von euch werden ja denken, ja, wie kann man so blöd sein und einen Hartz-IV-Antrag nicht ausfüllen können. Darum geht es nicht. Es gibt da draußen einfach Menschen und es gibt auch einen Zeitpunkt im Leben für manche Menschen wo nichts mehr geht, ja? Warum gibt es denn Leute, die auf der Straße sitzen? Eigentlich müsste in Deutschland keiner auf der Straße sitzen. Es gibt ja Hartz IV, also die Wohnung wird ja bezahlt. Aber es gibt einfach Menschen, die sind an einem Punkt angekommen, da geht nichts mehr. Ja, die kriegen nicht die Hilfe, die sie brauchen, ja? Da ist auch ein Hartz-IV-Antrag dann einfach zu viel. Diese ganzen Dokumente zusammenzusammeln ist einfach zu viel. Da ist alles zu viel, ja? Und das ist so eine Riesenhürde. Das kann so eine Wahnsinnshürde sein. Und wenn du dann noch solche, ich kann es nicht anders sagen, Arschgeigen da hast, ja, die, ähm, dich niedermachen, die dich hier runterputzen, obwohl du sowieso schon komplett am Boden liegst. Ja? Hast du da Bock drauf? Willst du das denn überhaupt dann? Also da kann ich mir schon vorstellen, dass es dann irgendwann so eine Abwärtsspirale gibt, dann landet man eben auf der Straße und vielleicht noch ganz woanders. Ja? Und an diese Menschen wird dann auch gar nicht gedacht in, in so einem System. Also dieses, ja, wenn ich jetzt auch dran denke, ihr merkt, ich, ich bin da wieder so ein bisschen ja, fast aggressiv, wie, wie mit mir umgegangen wurde, obwohl ich mit besten Intentionen dahingegangen bin, wirklich mit besten Voraussetzungen auch, wie ich mir dachte und dachte, Mensch, ähm, nettes Gespräch führen, einfach erzählen, was Sache ist und dann zeigen, dass du engagiert bist, ja, aber es hat alles nichts gebracht, ich wurde trotzdem niedergemacht, ja? wie gesagt, es geht hier nicht in erster Linie um mich, es geht auch um andere Menschen, die einfach Hilfe brauchen und diese nicht bekommen und das finde ich ist Wahnsinn, wenn, wenn sie gerade in so einer Zeit drinstecken, wo sie diese Hilfe benötigen. Und genau deswegen bin ich so ein Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens, weil das alles, dieser ganze Blödsinn wegfallen würde, weil sich dann keiner hinstellen würde und sagen würde, das darfst du nicht und hier werde ich dir kürzen und da mache ich dich nieder. Nein, das bedingungslose Grundeinkommen für jeden, damit es einfach auch zum Überleben reicht, damit die Möglichkeit gegeben ist, tatsächlich sich umzuschauen, wenn es einem mal nicht passt im Job, wenn es gar nichts mehr vorangeht, ja? dass man sagt, okay, Pause, Stopp. Ich nehme mir jetzt die Zeit. Suche mir einen anderen Job, ohne dass mich jemand niedermacht. Ja? Und suche mir vielleicht noch entsprechend Hilfe, die es dann tatsächlich auch geben sollte, logischerweise, damit ich wieder vorankomme. Aber das bedingungslose Grundeinkommen wäre wirklich eine Möglichkeit für viele Menschen, ohne diesen Druck weiterzukommen. Und wie gesagt, das bekäme man ja so oder so, dann wäre Miete bezahlt und so weiter im besten Fall. Dann müsste man nicht auf der Straße landen tatsächlich, da könnte man auch in ganz schlimmen Situationen, in ganz schlimmen Zeiten, Lebensabschnitten, könnte man dann sich darauf verlassen, dass dieses Geld da ist, dass man ein Dach über dem Kopf hat. Egal wie schlimm alles um einen herum ist und alles zusammenbricht, man hat wenigstens ein Dach über dem Kopf und was zu essen. Also das wäre wirklich ein Riesenunterschied. Und man müsste sich dieser Erniedrigung nicht hingeben, die ich auch erfahren habe, die viele andere Menschen auch wahrscheinlich tagtäglich erfahren. Für mich war das ja glücklicherweise nur eine kurze Episode. Und wir müssen auch überdenken, ja, wir müssen unsere Arbeitswelt überdenken. Ja, Es ist im Prinzip ja gar nicht so eingeplant, ähm, habe ich gemerkt in dieser Welt. Ich war so unerwünscht, ja, ähm, dass ich einen Job kündige, bevor ich einen anderen habe. Ja, da, da, da hatte ich auch ähm, die Erfahrung gemacht mit Kolleginnen und Kollegen, dass die mich... Teilweise ja sogar beschimpft haben, weil ich meinen Job gekündigt habe, bevor ich einen anderen hatte. Ja? Wie kannst du nur und du bist ähm, mit nichts zufrieden und es wird nicht besser und du wirst auf der Straße landen. Das habe ich mir von meinen Kolleginnen und Kollegen anhören dürfen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Den Scheiß habe ich mir tatsächlich anhören dürfen, weil ich es tatsächlich gewagt habe, meinen Job zu kündigen, bevor ich einen neuen hatte. Ich für mich muss sagen, ich kann nicht in einen Job hocken, der mir so auf den Sack geht äh, mit der Zeit, und dann die Nerven dafür haben, mich um etwas Neues zu kümmern, tatsächlich einen Neuanfang zu wagen. Ich brauche einfach diese Pause, ich habe sie gebraucht. Aber überall habe ich quasi Konter bekommen. In der Arbeitswelt, selbst bei den Kollegen, wie auch auf diesem Jobcenter. Also furchtbar, das ist gar nicht... Vorgesehen, ja, in diesen Köpfen heutzutage, wie, wie uns das alles eingefuttert wird, also eingetrichtert wird. Du hast zu arbeiten, du hast gefälligst durchgehend zu arbeiten. Oh mein Gott, man hat mir auch gesagt, wenn du dann irgendwie so eine Lücke im Lebenslauf hast, dann ist alles vorbei. Wenn da arbeitslos drin steht, dann, dann, hast du, dann hast du verkackt für, für, dein Leben, ja. Also, Wahnsinn, wie wir da getrimmt und getriezt werden, dass wir, ja, schuften und malochen bis zum geht nicht mehr. Bloß keine Pause machen, sonst wird auch die Rente kleiner und, und, und. Also überall dieser Druck, Druck, Druck. Ja? Du, du kannst gar keine vernünftigen Entscheidungen treffen. Ja, Du du möchtest vielleicht ähm, was Neues anfangen, was Neues wagen. Was dann vielleicht auch positiv wäre, für die ganze Gesellschaft positiv wäre. Ja? Was sich auf alles auswirken könnte, was du machst, Ja, damit du eben nicht auf der Straße landest und so weiter. Das hätte ja wahnsinnig positive auf Auswirkungen für auf viele Menschen, wenn man eben diese Pause nehmen könnte. Aber viele werden da getriezt und bedrängt und du musst das machen und du, du, du darfst das nicht und jenes nicht. Weil wir so kranke, perverse Vorstellungen haben, wie diese Arbeitswelt eben funktionieren soll und funktionieren muss. Und das war ja schon immer so. Und, und das ist auch etwas, was mich tierisch aufregt, tierisch erzürnt, ja, wo ich sage, ähm, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen hätten wir tatsächlich die Möglichkeit, mal Pause zu machen. Also wirklich kurz in uns zu gehen ja, und zu sagen, okay, ähm, was will ich denn eigentlich noch vom Leben oder vom Arbeitsleben, vielleicht von der Arbeitswelt, wo möchte ich hin? Und diese Pause nehme ich mir und dann schaue ich weiter und dann weiß ich, es wird am Ende besser als vorher. Ja. Und genau diese Pause habe ich mir genommen, verdammt nochmal, und habe trotzdem überall Konter gekriegt, obwohl ich jetzt natürlich tausendfach besser dastehe als mit Hartz IV. Ich habe jetzt seit über fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren durchgehenden Job. Ich bin jetzt tatsächlich technischer Redakteur. Ich habe es geschafft, auch ohne die Hilfe des Jobcenters. Da hat mir eben mein Arbeitgeber auch geholfen. Also ich habe das alles geschafft. Ich habe das alles aus eigener Kraft geschafft, weil ich gesagt habe, ich möchte diese kurze Pause haben, egal was kommt. Ja, und ich Natürlich lag ich ja quasi der Gesellschaft dann auf der Tasche für ein paar Monate, aber was soll das? Ich meine, da werden ähm, Unternehmen subventioniert, Bereiche subventioniert mit Milliarden, da werden Arbeitsplätze gerettet mit Milliarden. Mein Gott, da werden wir doch in der Gesellschaft wohl ähm, die Möglichkeit bekommen dürfen, ähm, kurz mal in uns zu gehen und zu sagen, okay, ich brauche jetzt einfach ein paar Monate, um darüber nachzudenken, was ich will und dann geht es für mich weiter. Ja, das muss doch möglich sein. Dafür gehen wir doch alle arbeiten. Dafür sind wir doch zusammen in einer Gesellschaft, dass wir uns eben gegenseitig unterstützen. Und nicht, das darfst du nicht. Du darfst nicht kündigen. Dann liegst du dem Staat auf der Tasche und äh, dann liegst du irgendwann unter der Brücke, weil du sowieso nichts kriegst, weil du da vielleicht eine Lücke von einem Jahr hast oder so ähm, in deinem Lebenslauf. Das geht gar nicht. Nein, wir müssen endlich umdenken. Wir brauchen eine andere soziale Welt. Wir brauchen eine andere Arbeitswelt. Ähm, andere Gedanken in unseren Köpfen, ja, dass es vielleicht auch mal gut ist, kurz Pause zu machen, innezuhalten und zu sagen, okay, ich wechsle jetzt einfach die Richtung, ich gehe in eine andere Richtung. Und ich habe es geschafft, ja, ähm, weil ich eben nicht so schlecht dastand, weil ich wusste, ich kriege das hin, auch ohne Hilfe. Aber wo sind die ganzen Menschen, die tatsächlich Hilfe brauchen, ja? Ähm, wenn die so fallen gelassen werden, puh, ja, Wahnsinn. Also ihr seht, das, das wühlt mich auf, das regt mich auf. Da bin ich mir sicher, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen würden auch diese Menschen viel besser dastehen, hätten ihre Ruhe, ihre Möglichkeit, einen neuen Weg zu finden. Und ich denke, das ist es, was wir uns quasi für die Zukunft wünschen können, wünschen müssen, dass wir da auf neue, frische Ideen kommen, neue Gedanken durch das bedingungslose Grundeinkommen. So, jetzt habe ich natürlich wieder viel gequatscht. Mich würde jetzt interessieren, habt ihr schon Erfahrungen gemacht mit Arbeitslosengeld 1 oder sogar Hartz IV? Wie ist es euch ergangen? Also wie sind diese Gespräche bei euch abgegangen? War alles positiv? War alles negativ? War das auch so eine Mischung zwischen beiden? Was sagt ihr zu diesem System Hartz IV? Und was sagt ihr tatsächlich zu diesem System Bedingungsloses Grundeinkommen? Ist es tatsächlich eine Alternative zu Hartz IV? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Wie immer vielen Dank fürs Zusehen und ihr wisst ja, bleibt vernünftig.